Hallo, mein Name ist Michael Bartsch von Gartenmöbel Batsch in Helmstadt. Wir sind die mit dem riesigen Gartenstuhl vom Haus, vielleicht kann man es ein bisschen erkennen. Und ich mache ja jedes Jahr so ein, zwei Mal so ein bisschen Warenrundgang. Da ist jetzt natürlich nicht der Besuch bei uns, aber da haben Sie vielleicht noch eine gewisse Vorstellung, was so aktuell hier steht. Die Saison ist ja gerade gestartet, wir haben jetzt Ende Februar und dann gehen wir mal kurz durch. Also, hier haben wir eine gewaltige Liegenauswahl. Verschiedene Marken, verschiedene Produkte, verschiedene Preislagen. Und da hinten die, das Thema Lafuma, das sind die relax liegen also ganz beliebtes Thema. Dekokissen hier rechts, habe ich Sie gerne gesehen, nicht wichtig. Hier haben wir unsere Schirmabteilung, die ist wirklich gewaltig. Hauptlieferant ist hier die Firma Doppler. Einstiegssachen haben wir hier von der Firma Leslie. Oder auch nach oben hin wirklich ganz hochwertige Schirme, konfektionierte Schirme von der Firma Mai deutscher Produzent. So, gucken wir mal weiter. Wir haben hier sehr viel Teakholz. Das ist ein großes Thema, weil wir das alle selber sehr lieben. Die importieren wir selbst im größten Teil aus Indonesien. Dann das Thema Geflecht. Große, große Auswahl. Viele Sachen, auch mit Rückenverstellung. Das ist eine tolle Geschichte. Tischplatten hier. Keramik, Vollkeramik, Glaskeramik zum Beispiel. Oder HPL. Hier Tische mit Flieseneinlagen. Dann haben wir hier was stehen, zum Beispiel das Thema Outdoor-Stoff, das wird immer beliebter, funktioniert wunderbar draußen. Also draußen wird halt immer mehr auch ein bisschen zum Wohnzimmer im Freien. Na, ich finde das schön, gut. Jetzt marschieren wir mal schnell und zackig durch die Lodge-Abteilung. Also der Film, Film wird so vier, fünf Minuten dauern. Sie können ja vorspulen, wie Sie wollen. So, dann haben wir hier das Thema Rope. Jetzt zum Beispiel von der Firma Four Seasons Session gemacht. Rope übersetzt Seil. Das ist also optisch sehr schöne Geschichte und auch sehr haltbar, wenn man gute Qualität hat, wie hier. Outdoor-Kissen, Olefin-Kissen, tolle Qualität, dann hier Lounge im Geflecht, höhenverstellbare Tische mit Fliesen, verschiedene Varianten, auch wieder hier höhenverstellbare Materialmixe hier, Fliesen und t -Cons. auch wieder Outdoor-Kissen, hier wieder Materialmix, t calls Aluminium, äh, verschiedene Formen, verschiedene Größen, verschiedene Preise und eben ganz viele Tische, viele mit Funktionen. Jetzt kommt sogar noch ein Tisch, der sich so neben der Höhenverstellung sogar noch ausziehen lässt. Ne, der dann alles kann, sozusagen. Hier wieder Rope. Auch wieder kleine Geflechtlounge. Eine sehr schöne, gefällt mir sehr, sehr gut. Eine ganz schicke Rope -Lounge von Four Seasons. Hier wieder Teak, Aluminium Kombi. Also richtig viel. Die Lager sind richtig voll. Ne? Unsere Preise sind aggressiv. Wir haben gut und noch sehr, sehr günstig eingekauft. Auch letztes Jahr schon, sodass wir ein bisschen die Preise, die günstigen an, an, an sie weitergeben können. Ja eben, die große Sternabteilung hier rechts, da laufen wir gleich noch einmal durch. Da, haben wir, da sind wir einer der größten Stützpunkthändler in Deutschland überhaupt. Thema Outdoor-Stoffe, das kommt ganz, ganz stark. Dann hier wieder Holzkombi Edelstahl, Holzkombi Aluminium, Biohot, Kissenboxen, auch ein ganz hochwertiger Produzent. Hier ein Teil unserer Polsterabteilung. Kleiner outdoor wieder. Dann haben wir hier ein, so ein bisschen einen ethno Kombination aus Teak mit, äh, mit Fliesen, zum Beispiel so eben so spanischer Style, so ein bisschen Karibik. Hier so die, die Einstiegs-Klapptische für Balkone oder sowas. Und hier kommen wir schon in die große Sternabteilung, auch Rope Sessel, sehr große Auswahl. Hier aus die Tische, da haben wir bestimmt 15, 18 verschiedene, in verschiedenen Farben, in verschiedenen Größen. Mit Dektonplatte Dekton ist das ganz hochwertige Keramik. Das kommt sehr stark, das macht da wirklich Sinn, vom Nutzen her super robust. Oder auch HPL. Ne? Silverstar nennt sich das bei der Firma Stern. Da gibt es glaube ich dann acht bis zwölf Farben. Weiß ich so auch ganz viele Größen. Lounge natürlich vom Stern. hinten steht auch eine schöne Rope Lounge. Hier haben wir die allseitige beliebte Holly. Diese Sitzliege. Ein ganz ganz tolles Produkt, wo es in verschiedenen Farben auch in Edelstahl gibt. In Edelstahl ganz schickes Teil. Ja, hier eine riesen Stuhlabteilung. Wir haben wie ich schon, glaube ich, vorhin gesagt habe, ganz, ganz viel am Lager. Ich schätze so 80, 90 Prozent am Lager. Natürlich, manche Sachen müssen wir ordern. Das machen wir dann zusammen mit dem Lieferanten, oder eben über dem Lieferanten, mit dem wir sehr eng zusammenarbeiten. Das dauert dann maximal ein, zwei, maximal drei Wochen. So, dann ist es da. Wir liefern natürlich. Wir bauen auch auf auf Wunsch. Also da haben wir einen tollen Service. Und jetzt sind wir auch schon ziemlich durch. Also, wie gesagt, kurzer Übersicht für manche lang genug und äh, ich würde mich freuen, wenn ich Sie begrüßen hier äh, mal kann bei uns. Und tschüss.